Für den Teams anzurichten, loggen wir also sich beim Office 365 an. Hier sehen wir, da gehen wir auf den Teams und klicken da Da gehen wir ganz, ganz innen ob Team beitreten oder Team erstellen. Und da finden wir hier ein Icon, das heißt Team erstellen. Da drücken wir drauf und da gehen wir auf Kurs erstellen. In eine Möglichkeit, geht mir diese noch nicht interessant. Am nächsten Schritt definieren wir einen Namen. Das soll ein individuellen Nummer sein, für das ein, äh, nicht mit anderen Teams verwirrt, und das die Schüler dort zurückfanden, dass sie nicht selbst mit der Klasse sind oder äh, bei der Region oder so. Hier können wir die Studenten dabei setzen. Das geht am besten indem dem da ihre geht und dann die Klasse. Und da kriegt man schon eine Lösung, die es prädefiniert vom Microsoft Office und dann wird alle guten Schüler schon dran. Du kannst auch nach reinkommen dem äh, kleiner Fall, du nach äh, Schüler nur gucken, ob doch die richtig sind und äh, gegebenenfalls noch einzel Schüler dabei setzen. Okay, machen wir hinzufügen und dann aus unseren Teams auch schon kreiert. Der finden sich nur ganz innen an unserer Lösch, weil hier neue Teams sie kommen. Und das ist das, was wir machen, dass den Schüler mal Materialien hochladen. Das kann man hier in einem Kursmaterialien hochladen. Da setzen wir ein Dossier über den Visodrop, und zwar ein ganzes Schülerdossier. Und ihr seht, kreiert es wenn das sehr ja Sachen hochgeladen gehen. voilà, das ist hochgeladen. Und die Schüler fangen alleine da an Dateien. Den nächste spannende Feature vom Teams, aus denen für Aufgaben zu erstellen, also den Schülern Aufgaben zuzuweisen. An 4 muss man schon einen Titel angehen an ein man beisetzen, mit Uweisung, was sie müssen machen. Äh, Wird aber flott darunter, raster dass man den Schülern dann für bestimmten Datum äh, bestimmten Aufgabe können gehen. Voila, sollen den Text lesen und hier können wir Ressource dabei setzen. die sieht, hier, wir können Sachen aus ihrem Notizbuch holen, wir können Sachen vom OneDrive holen, wir können Sachen vom Teams holen. Ich hol direkt vom meinem Computer darauf drauf. Wir setzen drop drauf, das geht dann hier geladen und ja, fertig. Äh, an lokalisch nach Punkte verdelen. Das machen schon in diesem Fall und jetzt setzt man eine Arbeitszeit fest, äh, so mal halb drei, sonst muss man das dann aufgeben. Du kannst das speichern und zu einem späteren Zeitpunkt gehen oder ich kann es direkt aufgehen. Da kriegen Sie eine Notifikation und dann das auch an die Beiträge stellen Du kannst schon nach weiter ähm, weiter Aufgaben dabei setzen, Hier zum Beispiel will ich in einen, einen YouTube-Link gehen, den auch interessant wird, für zum Beispiel Mythen zu erschaffen. Da ist ein Video auf YouTube, den sollen sie sich dann nur gucken. Ähm, ich kann den auch direkt per Link gehen. Ich kann aber auch auf YouTube klicken Und an dem Moment wird das Video angewiesen. Ja, die sieht schon hier raus. Und gehe dann direkt bei der YouTube, setze dann, und da wird mein Video angewiesen, und du direkt an der Ansicht. Das also heißt, ich brauche ich es noch drauf zu klicken. Ja. Voilà. Senden, und da könnte das auch eine typische Dinge Bei ganz flott, ich kann eine Besprechung planen mit Ihnen, das heißt, ich, ich kann so einen video Videochat. Ja, das ist natürlich mit der ganzen Klasse nicht immer so einfach, einfach auch weil das Netzwerk ausgelöscht ist. Mehr, da können sich aber verschiedene Schüler, wenn sie nur haben, können sie bei einem bestimmten Moment wissen, sie sind da und sie können sich dann anlocken und können sich auch vorher vorstellen. Ich setze das un äh, zwischen 2 und 3, um die Mitte. muss ich eigentlich da gehen, ich setze die daheim, einfach für zu wissen, dass das. Bei jedem Fall, wenn du kannst du extra Instruktionen, respektive äh, ein Ordre du jour setzen, das du nicht nötig Dann senden, und da könnt das auch bei Beiträgen. Bei Beiträgen fangen wir am fangen nur alles, was lebt am Unterricht. Das ist doch schon vier basische Features vom Teams. Außer einer Sache, die ich noch nicht gewesen habe, das ist ein Kursnotizbuch anlegen. Ähm, das Kursnotizbuch ist ein ganz interessantes Tool beim Office 365, um äh, do auch mit dem Team zu schaffen. Ich mache sie ein bisschen so ein für mich, also dem mit den mit den Schüler schafft Natürlich, äh, die sehe einen Hausaufgaben, das könnte nur einer Schüler, einer Tieren-Ebene umstehen. der da geht er da und um, das Notizbuch, das kann dann individuell angepasst gehen, du kannst du zusammen dran gemacht gehen, du kannst noch einfach Sachen gedehnt gehen. Et das bisschen geht um, einerseits die Features wie den Teams schon, andererseits geht darüber da raus. Teil nur just für zu erstellen. du Collaboration Space, du kannst all Schüler drauf schreiben, du kannst noch Gruppen schaffen. Dann haben wir eine Inhaltsbibliothek, da kann eben einfach Sachen draufgeladen gehen, da kann ich drauf verändert gehen. Und hier kann aber auch alle Schüler individuell ähm, Sachen, Beiträge, Schreiben, äh, respektive, äh, sollen mal Hausaufgaben dran machen. Und können Sie euch vorstellen wie Klasse, können sie Sachen dran setzen. letzte Feature, den ich euch wollte weisen, ähm, aus plus. man Pluszeichen hat. Da könnt noch extra ähm, Apps dabei setzen, die am Office 365 integriert sind oder sogar nicht dran integriert sind, die ihr könnt dabei setzen. Zum Beispiel einen YouTube-Kanal oder an diesem Fall für den PDF ähm, direkt zu sehen. Ich will in dem Moment den PDF, den ich schon an Menge ähm, Ablage habe, den dann an Dateien habe, an dem Moment sieht da Oben als neuen Dossier abgehen und da können Schüler nur den PDF direkt gesehen, ohne dass sie, sie nicht abmachen müssen. Das ist eine acht Vorschau. Das war es von diesem kurzen Tutorial vom Teams. Ähm, ich so merci.